Online spielst du Cash Farm auf 5 Walzen mit 25 Gewinnlinien und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Stargames kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochspielen, rot oder schwarz. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com.